Es ist ganz einfach äh, familienbegeisterter Vater und äh, dann ist man automatisch einfach als Familie immer beim Skifahren und so äh, Wir haben einfach ein Virus, was heißt Skisport und Man macht das einfach gerne als Familie, ja, weil man es gemeinsam machen kann. Die Johanna die hat einfach äh, bei mir Skifahren gelernt und wir sind zusammen Ski gefahren. Das waren einfach ganz schöne Skitage. Früher habe ich ihr alles beigebracht und heute muss ich schauen, dass sie ihr nachkommen. und ist natürlich auch noch ein Ansporn für mich, wieder da mitzuhalten. Das freut mich, das macht einen stolz, wenn man die Entwicklung sieht. Das ist echt cool. Wenn ich jetzt beginne an so einem Skitag, das Wetter ist nicht so gut, aber trotzdem ist die Leidenschaft und das Herz brennt, wenn ich die Nichte mitnehme, die Johanna. Und äh, erlebt das einfach zusammen und egal wie das Wetter ist, man will einfach raus. <lacht> die Johanna hängt den Unglaublich, logisch. Und die machen die Bilder für Instagram und ich fahre und haben einen Spaß. Und, und dann treffen wir uns zusammen auf der Hütte, äh, hockt zusammen und isst Mittag. Ich glaube, das Wichtigste ist schon, dass man sieht bei den Kindern, dass man ein gemeinsames Schneeerlebnis hat. Dass die einfach Interesse haben, mitzugehen und Schneeballschlacht machen und, ja, und dann Spaß haben und jede, über jeden Huckel springen und, und das einfach infiziert sind vom Winter. Und ja, das ist einfach mein Skifahrerherz, was, was man weitergibt und stolz ist, wenn die Familie das mitmacht und auch dabei ist.